Ja, willkommen zu Europas größter Messe für Running, für Hersteller und Händler. Hier treffen sich in drei Tagen die Branchenkenner, tauschen sich aus, ordern und haben eine gute Zeit miteinander. Unsere Sport 2000 Messe für Running findet zweimal im Jahr statt, Früher Sommer und Herbst, Winter. Wir sind für euch da und erzählen euch natürlich gerne die Dinge, die wir vorhaben in der nächsten Saison. Und das alles kann man hier in Mainhausen sehr schnell, sehr kompakt sehen. gute Gründe hier zu sein. Wir haben alle wichtigen Top-Marken für euch hier. Der zweite Punkt ist, ihr könnt zu einem sehr, sehr frühen Zeitpunkt schon alle Muster sehen und sehr, sehr früh ordern. Und der dritte Punkt ist natürlich hier in den Austausch zu gehen, andere Händler kennenzulernen und zu Netzwerken. Wir sind zweimal im Jahr für euch da und stellen euch das Beste aus der Running-Welt zur Verfügung. Die Zeit, die ich hier in den zwei, drei Tagen verbringe, dafür bräuchte ich normalerweise bei uns im Laden, wenn wir das machen, mehrere Wochen, um die Termine wahrzunehmen und deshalb ist es halt gut, dass wir mit dem Team hier auch sind und die Termine entsprechend wahrnehmen können.